Jo. Ich mache wieder mal ein neues Video. <lacht> ich nehm... Blocks Fruits... wieder mal. Gut, äh, dann... Let's go. Ich bin natürlich ein Pirat. Und ich habe ein bisschen gefarmt. Ein bisschen gefahren und ich bin jetzt so krass, dass ich ja 200.000, 200, 500 bla, äh, bla. Ich habe auf jeden Fall wieder Licht zurück. Ich hatte ja Eis, dann nee, ich hatte Quake, dann hatte ich Eis und jetzt habe ich wieder äh, Light. soll ich euch sagen weil äh, diese Licht ähm, ähm war sie war genau genau hier sie lag einfach hier so rum einfach einfach hier lag sie hier so rum habe ich sie genommen gegessen natürlich und ja jetzt habe ich Licht ich habe auch Elektrik. Habe ich für 500.000 Bellys oder Geld äh, gekauft. Was, äh, was der Grund ist, wieso ich jetzt schon wieder so viel Geld habe, weil ich dann einfach weitergefahren habe. Aber ja, ähm, und was wir heute machen werden ist, Level 100 hier zu bekommen. Ich bin Level 81 gerade und der Level 100 wäre sehr schön. Das heißt, wir gehen zum magma Village, damit ich XP sammeln kann. Und was mache ich hier gerade? Das kann fliegen. So, da sind wir auch angekommen aus. Davor hatte ich ja ähm, Dark Step. Also, ja, habe ich jetzt geändert natürlich. Jetzt defeaten wir ein paar mit Militär-Spies, Also wir sehen uns gleich. Ja, und hier ist schon unser erster Contester, der sterben wird. Ziemlich spannend heute alles. Und wie ihr schon... Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich auch so elektrische Bälle in meinen Händen, was ziemlich cool aussieht. Und ich habe auch schon den ersten Move und wir probieren den zweiten heute zu bekommen. Also das ist gleich, wenn ich alle acht gekillt habe. Wir schneiden das raus. schwierig diese Typen hier zu besiegen ohne zu sterben. Mhm. kann ich mal bitte aufhören zu sterben? das wäre sehr toll ich liebe es weil ich oh, ich benutze fast mode um aufzunehmen damit es nicht so bleibt und das Ding ist dass die Chests einfach gleich bleiben der Rest ändert sich komplett, aber die Chests bleiben gleich. Das ist so witzig. Wieso können die sich jetzt eigentlich auf einmal teleportieren einfach? Weil der Rest konnte, also die anderen konnten sich ja nicht teleportieren. Und die kommen jetzt auf einmal und können sich telep'en. So, ich so guck, wenn ich, ich bin schon wieder gestorben. Sag mal, was ist denn das hier? Was ich sagen wollte, ist, wenn ich die hier jetzt auf. Ähm, von der Map kicke. also. so. blau und jetzt. boom! Oh, okay. Nichts passiert. Und wenn ich die jetzt hier so wegkicken würde. und jetzt sterben die. genau wenn ich was erklären will. Wenn ich die jetzt hier so wegkicke. dann dann teleportieren sie sich zu mir. was ich voll unfair finde. Das lassen wir drin. Meine kann nicht aufhören zu sterben? Tja, endlich. Ich bin gefühlt 2000 Mal gestorben. Wenn ich noch einmal sterbe, denn ich, ich raste aus. 60 Boom Quest gemacht. Puh, easy peasy. Ich bin auf gar keinen Fall irgendwann mal gestorben. Und ich habe 105 konfetti. Das heißt, ich gehe jetzt das äh, Spenden. Das sieht komplett anders aus. Alles. Ich habe den Fest noch nie irgendwie richtig benutzt. Also klar zweimal aber noch nie so lange im steht bruh. bruh bruh das einzige was sinn machen würde gerade zu kaufen ist das hier wieso auch immer ähm wir gehen jetzt rüber zum Dschungel. Und wenn wir hier angekommen sind, was wir ja natürlich schon sind, weil ich mich magisch teleportiert habe, will ich hier gerne eine... was kaufen. Eine Stunde und 40 Minuten. Muss ich noch warten. Dann werde ich diesen König hier besiegen. Okay, das war jetzt noch lang, mein Und werde... Ja... Level 100 hierbei bekommen. Was ein bisschen dauern könnte, wenn ich hier so weitermache. Deswegen gehen wir dort rüber. Zum Kolosseum. So, ich habe mich schon wieder teleportiert. Ä in die Luft natürlich. Und werde jetzt ein paar äh, Typen hier ty ty verkloppen. Ver es mm -hmm. Das wird ganz schön wehtun. Boom! Pow! 360! So, da haben wir noch einen gekillt. The song has spawned in a game. You have 15 minutes to defeat him mankind and possibly get a rare reward. Wir töten ihn natürlich, weil wir einfach lange Weile haben und wir so oder so sterben werden. Denke ich. Ja, wahrscheinlich werden wir sterben. Ich werde den so kaputt machen. Ich werde den so kaputt schlagen, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Kann er nicht adaptieren. Und er macht so wenig Damage. Ich, ich mach den kaum. Come on. Yes, sir. Ähm, egal was das gerade war. Aber auf jeden Fall habe ich es gekillt, denke ich eine Sekunde. Oh mein Gott, das sieht schon viel besser aus. Heißt, ich muss nur ganz kurz gucken, wo das cool ist. Da hinten okay. Wir sind jetzt auf einmal genauso schnell wie ein Boot. Aber waren vorhin schneller als ich, ich, ich werde es nie verstehen. Manchmal bist du mit dem Light Flight äh, mit Licht schnell. Manchmal bist du aber dann auch wieder langsam. Guck mal, jetzt sind wir wieder viel schneller als davor. Wo macht das Sinn? Aha. Auf jeden Fall habe ich mich wieder teleportiert. Und werde jetzt hier wieder weiter die hier verkloppen. Easy. Das war der vorletzte. Jetzt kommt hier der letzte. Ne, wir nehmen einen anderen. Be ja, der sieht doch schon viel schön aus. So, du wirst jetzt kaputtgeschlagen. geschlagen. Easy, easy. Easy. Easy. Easy. Auf jeden Fall. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe 200 hier drauf gemacht und hier einfach. Egal. Ähm, können wir am Magma Village, wo wir jetzt nicht hingehen, weil das viel zu lange dauert und mir langweilig ist und ich deswegen dort nicht hingehe. Werde ich jetzt gucken. Wir sind schon bei 10 Minuten. Ach, du Scheiße. Werde ich jetzt ganz schnell für euch bis Level 99 Mastery 99 bis gleich ist überhaupt nicht langweilig einfach zu klicken und zu warten, dass die Respawn überhaupt nicht langweilig Level 99 Ab hier wird leicht gehen weil wir es gleich geschafft haben so, jetzt sollte... Ja. Der ist einfach gerade kurz respawned. Äh, despawned und dann respawned. Uh, es hat gerannt gerannt. Auf jeden Fall werden wir jetzt den hier kaputt hauen und sind immer noch um meine Fresse. So, diesmal muss es aber. Und... 360. 360, yes! Und natürlich teste ich es aus, sonst wäre es ja irgendwie schade. 408 Damage. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich meine Stats nicht so gut gemacht habe. Aber im Kombo mit dem Stomp dann ist es ziemlich gut und es äh, lädt auch schnell wieder nach. Das äh, ist auch ziemlich gut. Und damit habe ich das Ziel für das heutige Video geschafft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo jetzt kann ich mal reden. Dann lasst gerne ein Like.